Es ist vollbracht! Wir haben einen Grund zum Feiern! 5000 Abonnenten hier auf Emma Backt! Ich freue mich riesig und daher erfülle ich euch heute euren Wunsch und erzähle euch, wann ihr Hefewasser und wann Lievitomate in eurem Gebäck verwendet. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Hefewasser-Kanal. Heute heißt es wieder, Hefewasser für alle, alles was dein Gebäck begehrt. So, wichtig ist, dass ihr bis zum Schluss dieses Videos dran bleibt. Da habe ich noch einen extra Geheimtipp für euch. Erst einmal, was ist Hefewasser und was ist Lievito Madre? Hefewasser ist eine Flüssigkeit, in der wir Wildhefe mit Hefe eines Anstellgutes und ein wenig Zucker züchten. Das Anstellgut kann aus Gemüse, Obst, Kräutern, getrocknetem Brot oder auch Körnern bestehen. Und Lievito Madre ist ein Sauerteig, nur milder. So kann dieser nicht nur zum Backen von Broten und Brötchen verwendet werden, sondern auch für süße Gebäcke. Bei der Herstellung kann man auch noch zusätzlich zum Wasser und Mehl beim Auffrischen ein wenig Olivenöl dazugeben. Bei der Erstherstellung kommt ein wenig Honig zum Einsatz. Und durch die darin enthaltenen Nektarhefen bekommt er die besondere Milde. Kann ich Hefe aus einem Rezept durch Lievitomatre komplett ersetzen? Ja. Das könnt ihr tatsächlich machen. Hierfür nehmt ihr ungefähr von der Mehlmenge 20 bis 30 Prozent an Lievitumatre. Also wenn ihr ein Kilogramm Mehl habt, kommt ihr hier auf ungefähr 200 bis 300 Gramm Lievito Madre. Es gibt im Internet für diejenigen, die den Dreisatz nicht so drauf haben, auch ganz tolle Dreisatzrechner. Da muss man gar nicht mehr denken. <lacht> Wie mit vielen im Internet. So, ist Sauerteig ein Hefeersatz? Tja, Sauerteig ist eine Symbiose aus Hefekulturen und Milchsäurebakterien und die Hefen produzieren Kohlendioxid. Der Teig geht auf. Die Bakterien bilden Milch- bzw. Essigsäuren und diese stabilisieren den Teig, indem sie Enzyme stoppen, die den Backprozess hemmen. Macht es dann Sinn, die Hefe durch Lievito zu ersetzen? Das kommt drauf an. Da wir hier bei Emma Backt ja ausschließlich mit der Wildhefe backen würde ich es nicht ersetzen, sondern eher miteinander kombinieren. Wenn ihr sonst nur mit der gekauften Hefe arbeitet, würde ich tatsächlich dazu raten. Denn aufgrund der längeren Zeit, die der Teig bei der Verwendung von Lievito Madre und oder Hefewasser benötigt, ist jegliches Gebäck viel bekömmlicher und leckerer. Und wie gesund ist Brot mit Hefe? Tja, die Verwendung der Hefe ist natürlich sehr gering. Aber gut zu wissen, dass darin neben Proteinen auch Mineralstoffe wie Phosphor, Kalzium, Magnesium und verschiedene B-Vitamine stecken. Das heißt auch in eurem Sauerteig und Madre. da sind ja auch Hefekulturen drin. Warum ist für viele Menschen ein Brot mit Sauerteig, Madre auch viel bekömmlicher? Tja, die Milchsäurebakterien wirken sich positiv auf die Darmflora bei der Verdauung aus. Außerdem wird durch die Säure das Entstehen von Brotkrankheiten hitzeresistenter Bakterien verhindert und auch die Schimmelentstehung wird reduziert und das Brot ist länger frisch. Wobei meine persönliche Meinung, die ist nicht wissenschaftlich fundiert ist, auch nochmal die längeren Gärzeiten, weil es gibt ja keinen Turbosauerteig, so wie mit der Turbo-Hefe aus dem Supermarkt. Das nur als kleiner. Hinweis am Rande: <lacht> so. Wie füttere ich denn jetzt meinen Lievito Madre und pflege ihn? Hierzu habe ich ja schon ausführliche Videos gemacht und verlinke euch diese einfach oben rechts unter dem i. Ebenso die Playlist, wie man Wildhefe selber herstellt und köstliches damit backt. Und wenn dir das Video gefällt, gib mir einen Daumen hoch und teile es. So erfahren noch mehr, wie einfach und lecker man mit Hefewasser, Lievito Madre und Sauerteig backen kann. Solltest du es noch nicht getan haben, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. So, nun komme ich noch zu zwei Zuschauerfragen. Die erste. Kann ich anstelle von reinen Weizen, Dinkel oder Roggensauerteig nicht einen Sauerteig mit drei Mehlsorten herstellen, um dann ein Roggen, Weizen oder Vollkornbrot zu backen? Theoretisch kann man das natürlich machen. Aber in meinen Augen macht das nicht so viel Sinn, wenn ich zum Beispiel ein Brot mit Weizenmehl habe, aber nur ein Lievitumatra aus Dinkelmehl bzw. einen dinkel -Sauerteig, dann kann ich den genauso verwenden und brauche nicht extra einen Sauerteig mit Weizenmehl. Aber ihr könnt das gerne einmal ausprobieren und mich über die Ergebnisse auf dem Laufenden halten. Ich freue mich sehr über eure Beiträge und ihr könnt auch gerne da nochmal Fotos auf Facebook oder Instagram posten. Die zweite Frage ist, wie ist das mit süßem Sauerteig, der sich Siggi nennt? Wie wird damit gebacken? Wenn ja, wie wird dieser hergestellt, gefüttert und so weiter? Die Rede ist hier von dem sogenannten Hermann-Teig. Den gibt es einmal für Brote und Kuchen. Hierzu wird es noch jeweils ein extra Video zu geben und ich freue mich schon sehr, sie euch zu zeigen. Dazu aber demnächst noch mehr. So und hier kommt jetzt noch mein extra Tipp für euch, ein Special zu diesem Special Video. Ihr könnt eurem Gebäck immer noch ein kleines extra geben, indem ihr folgendes macht. Sofern sonst kein Sauerteig Lievito Madre im Rezept angegeben ist, immer einen Esslöffel zu dem Teig hinzugeben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und auf dem Bildschirm seht ihr noch passende Videos und Playlists für euch. Herzliche Grüße und danke für euren Support, eure Emma.